Wie kann man in Lime Survey mehrere Bedingungen verknüpfen? Und Dafür habe ich hier ein Beispiel erstellt. Ich habe hier zunächst mal eine Einfachauswahlfrage Q1 und eine Einfachauswahlfrage Q2. Und Da schauen wir mal kurz rein, um zu sehen, wie die kodiert sind. Und zwar habe ich hier jeweils eine Antwort 1 und eine Antwort 2 erstellt und habe die hier mit dem Code 1 und dem Code 2 versehen. Darauf können wir uns dann gleich beziehen, wenn wir die Bedingungen erstellen. Und zwar möchten wir jetzt zunächst mal eine Frage erstellen die dann angezeigt wird, wenn die Befragten entweder bei der Frage Q1 die Antwort 1 gewählt haben oder bei der Frage Q2 die Antwort 1 ausgewählt haben. Und dafür muss ich jetzt folgende Bedingung erstellen. Ich gehe jetzt hier bei dieser Frage Q-Bedingung 1 auf Bearbeiten, um mal halt zu so zeigen, wie die Bedingung dort erstellt wurde. Und zwar schreibe ich dort zunächst mal hin Q1 gleich gleich 1. Man muss also daran denken, wenn man eine Bedingung erstellen möchte und sagen möchte, dass eine bestimmte Frage, hier die Frage Q1, einen bestimmten Wert, also eine bestimmte Antwortoption, annehmen soll, dann muss man immer mit diesem doppelten Gleichheitszeichen arbeiten. Das heißt, dieser Teil, den ich hier markiert habe, der bedeutet, dass in der Frage Q1 mit der Antwort 1 geantwortet wurde. Und dann schreibe ich hier noch hin Q2 gleich gleich 1. Und dann muss ich diese beiden Bedingungen jetzt miteinander verknüpfen. Und da kann ich die OR-Verknüpfung wählen, wenn ich sagen möchte, dass entweder die eine Frage mit 1 beantwortet werden sollte oder die andere. Alternativ kann ich das natürlich auch mit AND verknüpfen, wenn ich sagen möchte, dass beide Bedingungen erfüllt sein sollen, dass also sowohl in der Frage Q1 als auch in der Frage Q2 mit der Antwort 1 geantwortet wurde. Das habe ich hier in diese nächste Frage reingeschrieben, wenn wir dort mal in die... Bedingungen reinschauen, sieht man, dass das genau dieselbe Bedingung ist. Also hier Q1 gleich gleich 1 und hier Q2 gleich gleich 1. Hier wurde es jetzt aber mit and verknüpft. Das heißt also, diese Frage wird nur dann angezeigt, wenn beide Fragen mit der Antwort 1 beantwortet wurden. Und da schauen wir uns doch mal direkt hier per Fragengruppenvorschau an, ob das funktioniert. Das sind jetzt hier die beiden Fragen, Q1 und Q2. Mehr wird erstmal nicht angezeigt. Wenn ich jetzt mal damit beginne, hier die Antwort 2 und zu wählen, dann passiert erstmal gar nichts. Genauso, wenn ich hier die Antwort 2 wähle. Wenn ich jetzt aber bei einer der beiden Fragen zum Beispiel hier auf 1 wechsle, dann ist ja die Bedingung erfüllt, dass in Q1 oder in Q2 die Antwort 1 gewählt wurde. Und dann wird diese Frage, bei der ich diese Oder-Verknüpfung drin hatte, mit angezeigt. Wenn ich dann bei beiden Fragen mit 1 antworte, also sowohl hier die 1 wähle, als auch hier die 1 wähle, dann wird auch die andere Frage angezeigt, bei der ich die Und-Verknüpfung eingebaut habe. So, das war jetzt die Einfachauswahlfragen und zusätzlich habe ich hier in das Beispiel auch noch Mehrfachauswahlfragen reingebaut, weil es dort nochmal ein kleines bisschen anders aussieht bei, den, bei der Formulierung von den Bedingungen. Das Prinzip ist aber eigentlich dasselbe. Ich habe hier eine Frage erstellt, die heißt Q3, Mehrfachauswahlfrage. Wenn man hier mal auf Bearbeiten geht, sieht man, wie die aufgebaut ist. Es gibt hier insgesamt drei Teilfragen. Und es ist einfach so, dass die Antwortoptionen bei Mehrfachauswahlfragen Teilfragen heißen und auch eigene Codes nochmal be bekommen. Und zwar ist die Voreinstellung immer so, das habe ich jetzt hier auch gelassen, dass die Teilfragen mit SQ001, SQ002, SQ003 und so weiter codiert sind. Und Darauf muss man sich dann gleich beziehen, wenn man dazu jetzt Bedingungen erstellen möchte. Und zwar möchte ich jetzt hier eine Frage erstellen, die nur unter der Bedingung angezeigt wird, dass in der ersten Teilfrage oder in der zweiten Teilfrage ein Häkchen gesetzt wurde. Ich zeige doch mal kurz, wie so eine Mehrfachauswahlfrage aussieht. Man hat hier diese drei Teilfragen und kann dann eins oder auch mehrere Häkchen setzen. Wenn ich mich jetzt auf solche Mehrfachauswahlfragen beziehen möchte, dann zeige ich jetzt einmal, wie die Bedingungen dann aussehen. Ich gehe hier wieder auf Bearbeiten, um zu zeigen, wie ich die Bedingungen erstellt habe. Zunächst mal muss man daran denken, dass die Teilfragen folgendermaßen hier codiert sind. Man schreibt immer erstmal den Fragencode hin. Das war hier ja die Frage Q3, sieht man hier. Und dann innerhalb dieser Frage Q3 gibt es dann diese Teilfrage SQ001. Und das wird hier mit so einem Unterstrich verbunden. Das heißt, dieser Code hier, Bedeutet, dass ich mich auf die erste Teilfrage von dieser Frage Q3 beziehen möchte. Und jetzt möchte ich sagen, dass sie angekreuzt sein soll. Und dafür ist die Kodierung folgendermaßen. Man nimmt wieder dieses doppelte Gleichheitszeichen und dann schreibt man in Anführungszeichen Y, also für, für Yes. Und das bedeutet also, dass man jetzt die Bedingung erstellt hat, dass diese erste Teilfrage angekreuzt sein soll. Zusätzlich wollten wir jetzt ja sagen, dass die erste Teilfrage oder die zweite Teilfrage Angekreuzt sein soll. Deswegen schreibe ich dann dasselbe hier wieder hin für die zweite Teilfrage: Q3-SQ002, doppeltes Gleichheitszeichen und dann in Anführungszeichen bei. Da schreibe ich also hin, dass die zweite Teilfrage ähm, angeklickt sein soll und das Ganze wird dann wieder, so wie wir es eben auch in dem anderen Beispiel gesehen haben, mit OR verknüpft, um zu sagen, dass eine der beiden Bedingungen eben erfüllt sein soll für diese Frage hier. Das Ganze kann man natürlich auch wieder mit AND verknüpfen, wenn man sagen möchte, dass eben beide Teilfragen angekreuzt sein müssen. Und das habe ich hier in das nächste Beispiel reingeschrieben. Auch da können wir nochmal auf Bearbeiten gehen und sieht dann hier, dass ich das genauso nochmal hingeschrieben habe wie eben. Dass zum einen hier also die erste Teilfrage angekreuzt sein soll und auch die zweite Teilfrage. Und hier habe ich das mit AND verknüpft. So. Und auch das schauen wir uns direkt mal über die Fragengruppenforscher an. So, ich habe jetzt hier also diese Mehrfachauswahlfrage mit den drei Teilfragen. Wenn ich jetzt mal mit Teilfrage 3 hier beginne, passiert erstmal gar nichts. Wenn ich dann Teilfrage 2 anklicke, dann wird die Frage angezeigt, wo ich die OR-Verknüpfung verwendet habe. Weil ich dort ja sage, dass die Teilfrage 2 oder die Teilfrage 1 angeklickt sein muss. Und da eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, wird es hier eben angezeigt. Und dann hatten wir ja noch die Bedingung mit der AND-Verknüpfung, wo wir also die Bedingungen hatten, dass sowohl Teilfrage 1 als auch Teilfrage 2 angekreuzt sein müssen. Und das sehen wir jetzt, wenn ich zusätzlich die Teilfrage 1 anklicke, dann erscheint auch diese Frage, bei der ich hier diese End-Verknüpfung da drin hatte. Soweit zum Verknüpfen von Bedingungen in Lime Server. Wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne bei mir. Ich verlinke unten in der Infobox und in den Kommentaren meine Website. Viel Erfolg bei der Anwendung!